hat gerade gesagt, verbreiten, verbreiten, verbreiten. Dazu darf ich noch zwei, drei Gedanken praktischer Art mitteilen, weil es ist heutzutage nicht mehr ganz so wie früher, dass sich einfach Beiträge von selber im Netz verbreiten. Es gibt viele Sendungen auf klar.tv, YouTube, zum Beispiel 9-11-Themen, von denen wir heute gehört haben, sagen sie, platzieren wir nicht mehr in den Empfehlungen, es wird nicht mehr empfohlen. Das bedeutet, es braucht jetzt jeden Einzelnen, auch dass diese 17. ATK sich im Netz verbreiten kann. Wie geht das? Jetzt die Referate sind in den nächsten Tagen und Wochen freigestellt, sobald sie vom Rechtsdienst geprüft sind. Und wie könnt ihr informiert werden, sobald dies geschehen ist? Das könnt ihr, indem ihr den ACK-Newsletter abonniert unter www.antizensur.info. Abo könnt ihr den Newsletter abonnieren. Sobald die ersten Beiträge reinkommen, erhaltet ihr eine Mail. Und diese Mail informiert euch und die soll nicht nur für euch sein, sondern schickt die wirklich an alle eure Freunde weiter. Ähm, solange auch E-Mail und so diese Wege noch funktionieren, mailt es weiter, informiert die Leute, ähm, alle, die kennt, dass diese Beiträge rauskommen. Es, kauft, es kommt auf jeden drauf an. Wie gesagt, man kann nicht mehr auf YouTube und auf andere soziale Medien zählen, weil das zensiert wird. Trotzdem hier noch eine Übersicht, wo überall äh, diese Referate und Highlights ähm, freigestellt werden. Das wird auf Antizensur-Info sein, auf Kla TV auf dem YouTube-Kanal von ACK, solange der noch äh, existiert. Dann wird es auf Vimeo freigestaltet, auf Twitter und auf Telegram. Das dürft alle, die diese Plattformen kennen, ihr könnt es auch von da aus äh, weiter verbreiten. Natürlich am liebsten schon von Klartv und von ACK aus, von der Quelle. Auch die Referenten sind herzlich dazu eingeladen, diese, diese Beiträge dann herunterzuladen. Das kann man auf den Plattformen und sie auf den eigenen Plattformen weiter zu verbreiten. Dann noch ein kleiner, ein kleiner Tipp zum Schluss. ACK gibt es einmal pro Jahr oder vielleicht, vielleicht zweimal, aber Klar TV gibt es täglich ab 19.45 Uhr unter www.klar.tv. Schaut doch da täglich rein, jeden Tag eine kleine ACK. Abonniert den Newsletter, verbreitet es, verbreitet es weiter. Wenn wir es nicht verbreiten, tut es niemand. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.